Liebe Damen und Herren der Ampelkoalition, in der letzten Legislatur habe ich 40 Mal am Ende meiner Reden die Abschaffung des Paragraph 219a gefordert. Bitte setzen Sie auch dieses Versprechen schnellstmöglich um. Bei zwei Minuten Redezeit brauche ich jeden Satz für Digitales. Vielen Dank.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 bin ich wie immer der Meinung, Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen haben nicht zum Strafrecht verloren. Paragraf 219a gehört abgeschafft. Und wenn wir es in dieser Legislatur nicht geschafft haben, in der nächsten muss das endlich fallen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau